Kurz erklärt – App App ist die Abkürzung für Applikation und lässt sich im Deutschen am ehesten mit dem Begriff Anwendungsprogramm übersetzen. Anders als bei Systemprogrammen beschränkt sich die Nutzung von Anwendungsprogrammen auf eine spezifische Funktion, damit entsteht ein direkter Wert für den Nutzer. Beispielsweise gibt es Apps für Taschenrechner, Wecker, Kalender, soziale Medien oder Spiele. Apps zeichnen sich in der Regel durch eine simple und übersichtliche Nutzeroberfläche aus, welche, wenn möglich, sogar selbsterklärend ist. Apps lädt man sich auf Plattformen sogenannten App-Stores auf sein Smartphone, sein Tablet oder seinen Computer herunter. Es gibt kostenpflichtige Apps, aber der Großteil der Applikationen ist kostenlos erhältlich. Sie finanzieren sich durch Werbung oder das Sammeln von Nutzerdaten.